Hallo und Willkommen zurück zu Land of Zelda Wind Waker, dem letzten Part haben wir die Tauschquest abgeschlossen und noch ein paar andere kleine Sachen gesammelt. Und ähm, heute haben wir noch einiges zu tun, wir möchten die Stadt auf jeden Fall erstmal verschönern. Und ähm, dafür müssten wir glaube ich 14 Dinger platzieren. Ähm, hier in der gesamten Stadt. Äh, jedoch ist es egal was man nimmt. Und darum werde ich mich für das günstigste entscheiden. Und so blöd es auch aus, wie wäre ich dann einfach, ja, 14 mal die ganz einfache Seeblume, ähm, äh, Stadtblume platzieren. Ich meine, eine Stadtblume passt halt auch in die Stadt. So. So. Ähm. Ah, wir haben übrigens noch Schatzkarten bekommen. Die 42 war von Eberhard mit dem Schwein. Und dann haben wir noch die andere Karte bekommen von dem Typen mit dem Vollmond hier. Das ist die 31. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an hier mit der kleinen Stadtverschönerungsquest. So, wir können leider immer nur drei auf einmal nehmen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, und wenn diese kleinen Dinger kommen, dann ähm, kommen die dann rein. Oh, ich muss die einzeln ausrüsten. Okay, dann nehme so dann so das sind glaube ich genug plätze ja man muss aber nicht alle ausfüllen 14 stück sollen soweit ich weiß reichen es gibt nämlich mehr soweit ich weiß oder zumindest scheint es mehr als 14 zu geben also ich glaube es sind mehr als 14 kann aber auch sein dass ich falsch liege bin mir nicht ganz sicher so Zeit wieder zum Ausrüsten so. dun, dun. packen wir noch hier welche hin und hier hin, auch wenn das irgendwie total scheiße aussieht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber egal. Aber hier ist kein Ding. Dun, dun, dun, dun, dun. Hier sind noch welche. So, sechs haben wir schon mal. Ich möchte nicht mit dir reden, Felicitas. Du bist richtig widerlich drauf. Tja. Erstmal anschnauzen und die Kunden vergrauen und sich dann entschuldigen. Das ist ja richtig. Richtig erwachsen. So. Ähm. Und richtig nett vor allem. Kundenfreundlich. Ich würde aufpassen, was du dir hier für Angestellte suchst. Auch wenn sie vielleicht günstig sind. So. Dum, dum, dum. So. Dum, dum, dum, dum. Das gibt halt hierfür dann noch ein Herzteil. Ist, oder ist es ein Herzteil? Ich glaube. Ja doch, ist glaube ich ein Herzteil. Es könnte aber auch sein, dass es gerade verwechselt und es dafür tatsächlich nur eine Schatzkarte gibt. Ähm, warte, ich glaube, hier muss ich auch noch was machen muss ich glaube ich komplett fotografieren So. und ich glaube ich muss dir das bild jetzt zeigen dann kriege ich glaube ich auch noch was von dir so sehe ich also heute aus aber meine haut ist ja immer noch genauso glatt und straff wie früher ich bin noch genauso hinreißen wie sie an der Zeit. du weißt gar nicht wie gut einem manchmal ist das bestätigen tut danke dass du mich so mir so gute Laune beschert hast hoffentlich kann ich dir mit einer kleinen aufmerksamkeit eine eben solche schenken ja, yeah, eine Schatzkarte habe ich von ihr bekommen. Und ähm, ja Leute, ich markiere mir das mal ganz kurz, dass ich das abgeschlossen habe. Dann können wir nämlich direkt weitermachen. Das ist nämlich die Schatzkarte 33, wenn ich das wenn ich notiert habe. Die hat mein Sohn irgendwo gefunden. Ich dachte, das könnte vielleicht etwas sein, worüber du dich freust. Natürlich ist mein Sohn auch etwas sehr verrückt. Ja, ähm ja können wir mal ganz kurz hier reingehen. Hier, Karte 33 ist es. Keine Ahnung, wo das ist. Bei ganz vielen kleinen Inseldingern. So. Also, ich habe noch äh, eine von den Blumen. So. Acht haben wir schon gesetzt. Neun haben wir schon gekauft. Hier kann man nichts setzen. Ach hier. Neun. 10, 11, 12. Sind das alle? 10, 11, 12, 13, 14, ja. Vielleicht, vielleicht gibt es auch nur 15 Dinger. Vielleicht hat, hat's mir auch noch, ist mir auch nur so vorkommen, dass es mehr sind. Kann sein, dass ich das vertausche. Naja. So, kaufen noch nochmal ein paar. Müssen wir leider. Also, man kann das auch schön mit den ganzen Fahnen und so man das, das sieht dann bestimmt natürlich besser aus, als die ganze Zeit diese Stadtblume zu pflanzen. Aber. Ja, ich, ich will nicht so viel Geld ausgeben, da bin ich ehrlich. Da habe ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Und wir haben ja gesehen, der... Hier, der Händler, der hat ja nicht alle Dinger. Ich glaube, dass wenn ich wirklich... Wir hatten nicht alle, ähm Alle Gegenstände, die man tauschen kann, haben wir nicht alle gehabt bei unserem Tauschgeschäft. Ich glaube, wenn man alle mal mit einem, einem Tauschgeschäft hat, dann kriegen wir die auch wirklich alle hier bei ihm zu kaufen. Also, ich weiß es nicht. Also, es ist nur so eine Schätzung. Es kann auch sein, dass ich da komplett falsch liege. Also, ähm vertraut da gerade mal nicht auf meine Aussage. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so ist. So, ähm. Ich habe jetzt leider. Ich habe jetzt nur eine Stelle gesehen, wo man was noch pflanzen kann. Vielleicht sind es auch gar nicht 14, sondern 13. Vielleicht habe ich mich da auch vertan. Dadum. Oh, ich habe ein Ding natürlich nicht gesehen, das kann natürlich auch gut möglich sein. Hm. Ah, ne, doch. Och. Ja, okay, es sind doch zwei. Ich habe ich hab gedacht, das wäre nur eine. Habe ich mich verschaut. Das ist ein bisschen blöd, dass man das hier so machen muss. Das dauert halt ein bisschen. Vor allem, dass man nur eine auf einmal, äh, nur drei auf einmal kaufen kann, von derselben Art. Ist halt ein bisschen blöd. Aber ich will auch nicht mehr Geld ausgeben, ist die Sache. Dun dun, dun dun. So. Setzen wir noch die letzte hier hin. Dun dun, dun dun. So. Das sollten jetzt alle Dinger sein und die können wir jetzt eigentlich dann auch können wir jetzt auch mit dem typen reden der uns dann wahrscheinlich schon die Herzteil gibt da -da. die sind doch bestimmt schon diese ständer überall in der stadt aufgefallen oder das sind die sogenannten Glücksständer. sind sind erst vor kurzem von der freiwilligen gesellschaft für glück und frohsinn aufgestellt worden und zwar mit dem ziel unsere geliebte stadt etwas zu verschönern gegründet hat sie der stadtverkäufer su suzunari da drüben und ich rühme mich ebenfalls ein mitglied zu sein bei das heißt, solch einer guten sache sollte wirklich jeder mitmachen ich habe irgendwie das Gefühl, als sei ein Portemonnaie nun wirklich zu einem Ort des Glücks und des Rosens geworden. Siehst du das auch so, mein junger Freund? Warst du es vielleicht gar, der so voller urbildlich war, für unsere freiwillige Gesellschaft ein, äh, sich für unsere Freiwillige Gesellschaft eingesetzt hat und unser schönes Stadtbild dermaßen verschönert hat? Tatsächlich, du warst es also. Es gibt doch nichts Schöneres als nette und freundliche Menschen. Für deinen Einsatz will ich dir unbedingt diese kleine Anerkennung geben. Yeah, wir kriegen ein Herz von ihm und... Ja, Leute, ich notiere mir das natürlich wieder erneut, damit ich das auf meiner Liste habe. Ist einfach ein bisschen blöd, weil das einfach so viele Sachen sind, die man hier sammeln muss. Bitte bleibt unserer freiwilligen Gesellschaft, die wir glücklich und froh sind, weiterhin als engagierte Helfer erhalten, mein junger Freund. Klar, machen wir das. Ähm, wir können eh nichts mehr pflanzen, also... Tja. So, ähm, als nächstes müssen wir, glaube ich, das hier noch mal fotografieren das hätte ich besser machen können ich weiß nur nicht wo der ja dieser mario verschnitt ist warte sind das die beiden Oh, ich weiß gar nicht man muss auf jeden fall ähm, dem typen dann zeigen dass dass man das bild aufgenommen hat dun dun, dun dun, dun dun, dun. So, die blöden kleinen Kinder nerven. So, wenn die sich anschauen, müssen wir nämlich wieder ein Foto von den beiden machen. So. Und das Bild zeigen wir ihm jetzt. Dann müsste er uns muss er eigentlich äh, sich entscheiden und zugeben. War es schon bei ihm? Hä? Äh, muss ich. Habe ich es irgendwie falsch notiert? Keine Ahnung. Dann eben nicht, dann habe ich mich da vertan. Da habe ich irgendwas falsch notiert, keine Ahnung warum. Ist halt ein bisschen blöd, wenn man sich nicht so auskennt. So, ich will aber jetzt nochmal das mit Felicitas hier machen. Ich habe nämlich nachgeschaut, wie das genau aussehen muss und man muss die von hinten ganz ganz gemein ähm, anschleichen, damit ähm, da nichts passiert. So. Sie haut ab. Ähm, mal ganz kurz schauen von hier oben, wo sie ist. Ist sie noch da? Ja, sie ist da unten. Ja, ist ein bisschen lud, dass wir jetzt hier warten müssen. Ich gucke dabei mal, ob wir vielleicht noch was machen können. Wir können noch zwei Schatzkarten, glaube ich, bei ähm beim versenken kriegen, wie ich sehe. Zwei Stück beim versenken alleine. Das werden wir dann vielleicht noch machen. Das wird nämlich eigentlich ganz gut reinpassen. Ähm, denn das Ziel ist, man muss zweimal beim versenken gewinnen, dann kriegt man eine Schatzkarte. Und wenn man dann einmal sogar noch gewinnt, wenn man, ähm, und waren 20 Schüsse braucht und dann kriegt man sogar auch nochmal eine Schatzkarte, habe ich rausgefunden. Ein bisschen weiter nachgeschaut. So, jetzt warten wir, bis sie abhaut. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Wo ist sie? Da ist sie. Und von hinten anschleichen und dann müssen wir sie gleich darauf ansprechen, wenn sie gerade sucht. So, jetzt haben wir sie angesprochen. Äh, Himmel, jetzt bin ich erschrocken. Was soll das? Beine wäre mir nicht Herz stehen geblieben. Äh, warum tust du sowas? Sieht aus, als könntest du kein Wasser, Wässerchen trüben, aber stellst dann schamlos einer Dame nach. Sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Für einen Streiter für die Gerechtigkeit. Wie? Ja, das sieht man gleich. Du bist wahrhaftig ein Schreiter für die Gerechtigkeit. Und ich, ich bin übrigens kein Dieb. Also, außerdem habe ich ja noch nichts gestohlen. Bitte lass mich laufen. Es war nur eine Gelegenheitstat. Denn schweigen sagt mir, dass du wütend auf mich bist, nicht wahr? Darf ich es dir erklären? Ja, dann leg mal los. Glaub es oder glaub es nicht, aber ich war das vornehmste Mädchen der Stadt. Eines Tages aber wurde ich von diesem riesigen Vogelungetüm in die verwunschte Bastion diesen schrecklichen Ort verschleppt. Ja, wir haben dich gerettet, falls du es weißt. Und mein Vater hat alles Geld, das er besaß, auf meine Rettung verschwendet. Verwendet. Ja, er hat sein letztes Hemd gegeben, damit ich freikomme. Und seitdem leben wir in Armut. Ich arbeite von hier, eher von früh bis spät, an diesem, äh, an diesem Stand hier. Aber wieder reich werde ich natürlich davon nicht. Du siehst ja, wie ärmlich ich gekleidet bin. Und, was sagst du zu meiner Tragödie? Du hast mein Mitgefühl. Und dann ist auch noch Dolores, die, die ärmste Kirchenmaus dieser Stadt, auf einmal steinreich. Weiß der Kuckuck, wie die das angestellt hat. Da kann man es sich doch so nicht verdenken, wenn ich sauer werde und mir mal ein paar Boshaftigkeiten rausnehme, oder? Verstehst du, was ich sagen will? Äh, natürlich. Dann lässt du mich also laufen? Das kann ich leider nicht. Warum denn nicht? Ich bin ein gewissenhafter Mensch. Ja, du hast ja recht. Ich weiß, dass das nicht okay war und ist als Vernunft... Da, Vernunft... Vernunft, was? Vernunftreiterei ist? Armut schwächt nicht nur den Geldbeutel, sondern auch den Charakter der Menschen, nicht wahr? Ab heute kommen mir jedenfalls keine Ausreden mehr über die Lippen. Ich danke dir. Dank dir habe ich gerade noch einmal die Kurve gekriegt und bin nicht zum Dieb geworden. Jedenfalls werde ich sowas nie wieder tun. Ich fühle mich gerade irgendwie erleichtert, weil ich mich jetzt, weil ich jetzt darüber reden konnte und, mit, und mir jetzt eine Last von meinen Schultern genommen ist. Zum Dank will ich dir ein Geschenk machen. Ja, und zwar kriegen wir von ihr. Die Flasche. Nun schau doch nicht so verzweifeln. Die habe ich nicht gestohlen. Ich habe sie am Strand ge äh, gefunden, wo sie wohl angespült worden wurde. Es ist eine kleine, durchsichtige Flasche aus Glas. Wunderschön, findest du nicht auch? Ich wünsche, das dass mein Herz auch mal so wird. Hä, äh, was rede ich denn eigentlich? Kaum lebt man in Armuts, so und man ungeniert die ausgelutschtesten Phrasen. Ich sollte mich schämen. Aber wenn ich nicht bald heimgehe, macht sich mein Vater noch Sorgen. Mein kleiner Schrei für die Gesetz Rechkeit müsste mehr Leute wie dich geben. Danke für alles. Alter, hast du ein Mundwerk. So. Das habe ich mir jetzt auch mal markiert, dass ich es habe. Und jetzt können wir uns um das ähm, Schiffe versenken spiel kümmern hier. Ich weiß, wir können noch ein paar andere Sachen hier machen, aber ich mache jetzt erstmal das Schiffe versenken spiel und Travolta tanzt immer noch. Auch in der Nacht. Keine Ahnung, was mit dem Typen los ist. Ich überlege gerade nur, wo ist das Spiel? War, nee, das, war das hier? Oder war hier nicht die Schule? Ich bin mir nicht sicher. Hm, ah doch, hier ist das Spiel. Hey, Löschen, nochmal spielen. So, ja, pf, wir kennen ja deine Story. Schon aus einer der ersten Parts, aus Part 6 oder 7 oder sowas. Ja. Auf jeden Fall Schiffe versenken, super. Ein ah, Herz haben wir sogar schon mal von ihm bekommen. Aber ja, wir wollen noch die zwei Schatzkarten haben. Und ich hoffe ich schaffe das in 20 Treffern. Okay. Komm. Na ja, toll. Was? Achso, ich habe es nicht geschafft. Das gemeint, dass die beiden nebeneinander waren. Da konnte man nicht konnte man nicht erwarten, dass das zwei verschiedene sind. Naja. Komm schon. Ja. Wir wollen mich verarschen. Äh, toll, ich darf so es so so machen, machen, ich ich mal schaffe, schaffe, Tja. Hm. So? Komm schon. Ja, komm, wir sind verloren. Ich, wie ist aber auch echt lächerlich, wie ich an einem vorbeikomme. Hm. So nochmal. So. Problem ist halt, einfach, trifft mal alle. Na toll. Ja, okay, verloren. Das ist so lack. Hm. Na toll. So. Äh. Na toll. Ich treffe natürlich nicht. Na, das ist wahrscheinlich hier, oder? Nee. Oh, es war der andere Typ. Ach, Mann. Hm. Ja, ich werde es so lange probieren, bis ich es mal schaffe. So, das sieht gut aus, aber nicht so früh freuen. Ja, okay, verhauen. Oh, direkt neben natürlich. Kannst du dich da jetzt eigentlich immer direkt neben einer? So. Komm schon. Natürlich treffe ich nicht. Ihr wollt mich echt verarschen, oder? Ja, das Geld rasselt. Aber es sind halt nervige Schatzkarten. Komm schon. So. Ja, und ich hätte es eh nicht mehr schaffen können, weil ich zu wenig Schuss hatte. Ach komm, du es doch, gefühlt. Hm. Ich mache es einfach mal so. So, als ob das klappt. Ja, aber jetzt habe ich es hier erfahren. Wollte mich doch verarschen. So, nochmal. Oh man das ist so blöd. Wow. Das ist Lucky, das war es aber auch mit meinem Luck, ja, okay nochmal, ich weiß jetzt gar nicht wie lange ich aufnehme, wahrscheinlich schon, boah ja, der Part ist eigentlich schon vorbei, aber egal. Dadam. So, komm schon. Als ob die alle auf dem Haufen waren. Hm. Soll mir jemand sagen, wie man das mit einem Anlauf schaffen soll Ich meine. Ich stelle mir das auf dem Emulator angenehm vor, weil weil da ist das recht einfach. So. Und so 23 normal gewonnen. Endlich. So. Kriege ich eine Schatzkarte für und dann muss ich nochmal den Rekord brechen. Ach ja. So. Nochmal. Okay. Das hat jetzt echt lang gedauert für den Kram. Hm. So? Oh? Ja, jetzt habe ich aber verloren. Also 20 Schüsse, dann braucht man echt Glück, weil man braucht ja allein schon neun Schüsse für ähm, die Schiffe. So. Komm schon. Ja, okay, fahren. Ja, es kann jetzt echt lang dauern. Also, Leute, wenn ihr einen Emulator habt, viel Spaß. Das wird angenehmer für euch als jetzt das hier auf der Konsole zu spielen. So, okay, das wird nichts mehr. Hm. Und das Geld, es wird immer weniger. Und ihr müsst bedenken, wir brauchen noch ganz viel Geld in dem... Komm schon. Du sollst mich verarschen, oder? Speech, speech, speech, speech. Ja, ich... Genau darum. Ich will mich echt verarschen, oder? Ach ja. Nochmal. Also, ich werde ja nichts mehr machen in dem Part. Speech, speech, speech, speech. Was? Spree, spree, Wieder daneben. Also der weiß echt, er Geld macht. Hm. Also, dass ich einfach mein Geld krieg. Das zwei habe ich schon mal. Ja, war leider nix. Das Problem ist, ist es ist halt absolut random. Hm. Kann man leider nicht viel machen. So. Also, nee, es ist immer in der Nähe irgendwie einer, aber. Hm. Gibt's vielleicht irgendwie Tricks oder sowas? Hm. Also, die Orte sind immer recht ähnlich. Aber ah, da muss hier einer sein. So, endlich! Oh, zum Glück. Fantastisch! Dank dir konnte der Frieden unserer Insel gewahrt werden. Ich glaube, die Kinder der Insel wollen sich auch überschwänglich bei dir bedanken. Oh yeah, du bist voll krass und so, Mann. Fünf Rubine? Was? Äh, hä? Ich dachte eigentlich, man kriegt nochmal eine Schatzkarte. Okay, dann anscheinend nicht. Ich dachte aber eigentlich... Ach, so unter 20 Schuss bleiben, hä? Unter 20 Schuss. <lacht> Hat ja fast geklappt. Ich habe irgendwas von 20 gelesen und dachte so, ja, aber nee. Komm schon. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr brechen. Guck mal, ich habe vier Felder direkt daneben angesetzt, aber nicht einer hat den getroffen. Ach man. Okay, dann, setz ich. dann setz ich. Okay, dann vielleicht noch hier. Oh mein Gott, das ging jetzt schnell. Ich habe jetzt einfach mal nicht random gesetzt, sondern mal gesagt, wo würde ich sowas hinpacken. Okay. So. Jetzt habe ich einen neuen Rekord. Jetzt muss es aber wirklich was geben. Ich will mich warchen, oder? Hallo, äh, hallo, hallo. Äh, hallo, ja, total hallo. Holla, 19, das ist ein neuer Rekord. Dann bekommst du ja noch etwas. Und zwar die nächste Schatzkarte. Also dann, die Firma dank. So. Also man kriegt hier bei dem Spiel alleine ein Herzteil und dann noch zwei Schatzkarten und es sind die Schatzkarten, ich weiß es gar nicht, ich könnte auf meine Liste schauen, aber wir werden es jetzt einfach so nachschauen. Es ist Karte 7, keine Ahnung wo die ist und Karte 23, auch keine Ahnung wo die ist. Ja Leute, damit würde ich sagen, was für diesen Part von The Legend of Zelda Wind Waker HD, wir haben, ja... Einiges an, an Nebenmissionen gemacht und Sachen gesammelt. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich sage bis dann. Ciao, euer Rocky.